Sobald die letzte Kabine ausfährt, müssen wir sie per Tastendruck markieren. Oh Gott. Oh Gott, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Wir sind zurück im winterresort simulator also wir hatten ja schon mal ähm, eine Aufgabe gemacht. Und zwar haben wir den Kristallexpress äh, beschickt. Und ähm, es gibt jetzt noch eine, eine weitere Aufgabe und zwar den Kristallexpress garagieren. Wie bei den meisten kuppelbaren Bahnen werden auch bei der 3S die Kabinen abends üblicherweise garagiert. Dieses Szenario empfiehlt sich insbesondere als Fortführung des beschickten Szenarios. Unter anderem zeigen wir dieses Mal weitere Besonderheiten der 3 s station Ich würde sagen, das machen wir mal eben und schauen mal eben, was wir da so machen können was da passiert. Also der Ressort Simulator erscheint am 12.12. .12. und wird präsentiert von HR InnoWays. Und das ist der also das ist der erste eigenständige Simulator von HR InnoWays. Und ähm, bisher, also die erste Mission, die wir gespielt haben, war schon sehr cool, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich bin mal gespannt, weil man kann nachher noch mit, mit Alpen, also mit realistischen äh, Alpenähnlichen äh, Fahrzeugen und so durch die, durch die Region halt eben durchsteuern. Ich bin echt mal gespannt. So, wir machen jetzt erstmal die Mission hier. Wir werden jetzt den Kristall garagieren. Dazu müssen wir als erstes die Bahn leer fahren. Herzlich Willkommen bei der Deutschen Bahn. Wir sind leer gefahren. Bevor wir die Bahn garagieren dürfen, müssen wir die Bahn erst leer fahren. Das bedeutet, dass alle Gäste die Bahn verlassen müssen. Man kennt's. Der erste Schritt ist daher, den Zusteigbereich zu schließen. Okay, wo ist denn der Zusteigbereich? Hier vorne. Drücke die Taste Einstieg auf der äh, Visualisierung, ja, und dann sagen wir fließen. Es ist übrigens, ich möchte es nochmal festhalten, es ist der 10.12.2019, ähm, 8.13 Uhr und wir machen die Bahn jetzt hier dicht. Das reicht hoffe heute. Genug Geld eingenommen. So. Ab jetzt dürfen in dieser Station keine Gäste mehr durch die Drehkreuze gehen. <lacht> die sind ganz schön gemein, oder? Morgens 8.13 Uhr, zack, tschüss, alle weg. Als nächstes müssen wir in den anderen Stationen anrufen, damit der Zusteig dort geschlossen wird. Alles klar, hallo, bitte andere Station den Zustieg schließen. Andere Station bestätigen. Auch in anderen Stationen dürfen nun keine Gäste mehr einsteigen. Wir Bleiben da oben einfach hängen. Nun müssen wir warten, bis alle Gäste die Bahn verlassen haben. In der Zwischenzeit können wir damit beginnen, den Einstiegsbereich Abzubauen. Okay, machen wir. Um das Tutorial zu beschleunigen, werden nun alle Gäste aus der Bahn ausgeblendet. Wir können also direkt mit dem Garagieren beginnen. Drücke die Taster Halt, um die Bahn anzuhalten. Halt. Bevor wir mit dem eigentlichen Garagieren beginnen können, müssen wir den Service-Modus aktivieren. Okay. Äh, Es das ist, das ist ganz schön umfangreich, ne? Wir schalten auf Servicebetrieb um, ähm, rufen bei den anderen Stationen an und sagen, Hallo, ich melde die Station ab. Alles klar, Station ist abgemeldet. Äh, drücke die Taste, Taste Parksystem auf der Visualisierung. Um, und da sagen wir dann äh, Garagieren. Unten sind die ne? So, wir wechseln zur Übersicht zurück. Wir können das mit dem Mausrad, können wir einfach rein und rausdrehen. Der nächste Schritt ist es jetzt, den Bahnhof zu starten. Schalte die Bahnhofsbeleuchtung an. Sicherheit gibt vor, okay. Schalte das Absperrband im Zustiegsbereich ab. Oder? Müsst doch nicht. Ach, es war schon abgeschaltet, okay. Ich muss es nochmal einmal an- und ausschalten. Äh, stelle den Schalter Steuerungsspannung in die Stellung ein. Drücke den Taster Anwurf, um alle Abschaltungen im Bahnhof zu quittieren. Der Bahnhof ist jetzt fertig vorbereitet. Nun können wir die Bahn in Betrieb nehmen. Okay. Nach vorne. Drücke den Taster Quittieren, Betrieb, um alle Abschaltungen auf der Hauptbahn zu quittieren. Drücke zu guter Letzt die, den Taster Starten. Ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt, ne, mit dem Drrrr, mit der Klingel. Sobald die letzte Kabine ausfährt, müssen wir sie per Tastendruck markieren. Oh Gott, oh Gott, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Drücke jetzt den Taster Fahrzeug markieren, CIS, um die letzte Kabine zu markieren. Ah, ah, okay. Die Hubdrehweiche äh, bringt die Kabinen bereits automatisch in den Bahnhof. Im Bahnhof werden sie dann automatisch in regelmäßigen Abständen abgestellt. Okay, das heißt, die fahren jetzt hier rein. Und dann halten die jetzt hier an, ne? Oh nein, oh Gott, die kommt rüber. Ach so, ah, die werden auf verschiedene, auf verschiedene Linien. Benutzen Sie die, die Gelegenheit für einen Rundgang durch den Bahnhof. Okay. wir mal hier vorne hin? Begib dich an die markierte Stelle und laufe die Leiter hinauf. So. Ah, da oben müssen wir hin. Folge den Leitern zur markierten Stelle im Wartungsbereich. Das macht echt Spaß, das ist ein schönes Spiel. An den Fahrzeugen müssen regelmäßig Inspektions- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Dafür können die Kabinen über den Horizont, äh, horizontale Förderer auf dieses Stichgleis gebracht werden. Achso, das ist das Gleis hier, ne? Äh, laufe auf den Wartungsbudgeten zur Hubdrehweiche. Hier siehst du, wie die Kabinen aus der Einfahrt ankommen und eine nach der anderen auf die Hubdrehweiche fahren. Übrigens, eine Kabine mit Laufwerk wiegt etwa 3500 Kilo. Das ist ziemlich ordentlich. Also mit dem Laufwerk, also mit oben, mit dem ganzen... Äh, ähm, mit dem ganzen Aufsatz, also komplett 3,5 Tonnen. Überleg mal, was da für eine Last halt eben auch drauf ist, ne? Das ist halt, die und das ist nur leer. Stell dir mal vor, da sitzen noch 10 Leute drin, die jeweils 100 Kilo wiegen. Dann bist du noch mal, hast du nochmal 1000 Kilo drauf. Das ist schon ordentlich. Dann bist du bei 4,5 Tonnen. Da fährt man eben so einen kleinen Wagen dann mit, ne? Ist er hier vorne irgendwo hin, ne? Bin ich jetzt falsch abgebogen? kann mal denn am besten hin. Ach, hier hinten rum, okay. Hier weiter zu Beginn des dritten Gleises. Machen wir direkt. Oh, hier war gerade etwas vom Anklicken. Ne? Der Horizontalförderer, auch Verschubförderer, bringt die Kabinen einzeln auf das nächste Freigleis. Hier siehst du, wie die Kabinen am Gleis ankommen und von den Reifen weiter befördert werden. Genau, das sind diese Reifen hier jetzt. Nachdem sie hier angekommen sind, fahren die Kabinen dann einzeln bis ans Ende des Gleises vor. Die Reifengruppen werden dabei einzeln angesteuert. Das sind auch die Motoren, die man hier dann sieht. Beziehungsweise, ähm, müssten die hier Motoren sein, oder? Ja, es sieht aus, ja. Jetzt ist es an der Zeit für uns, auf den Bahnsteig zurückzukehren. Ähm, war ich wir hier runter? Oh, ich weiß nicht, ob wir hier runtergehen. Okay. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir, das, ob wir das hätten tun dürfen. Wir haben uns aber nichts gebrochen. Vielleicht sollte man das nicht im, im realen Leben ausprobieren. Ich oh, ich hätte gerade eine Kabine noch gerammt. Mal auch aufpassen hier, glaube ich. Warte, bis alle Kabinen im Bahnhof angekommen sind. 14 Kabinen sind jetzt im Bahnhof angekommen. Die restlichen drei Kabinen werden im Umlauf der Hauptbahn abgestellt und bleiben dort automatisch. Drücke die Taste Halt, um die Bahn anzuhalten. Alle Kabinen sind nun ordnungsgemäß garagiert. Daher können wir die Bahn nun abschalten. Dann schalten wir auch direkt mal ab. Stopp Bahnhof. Den Schalter Steuerspannung in die Stellung 0. Schalte die Bahnhofsbeleuchtung aus. Auch. Schalte die Einstiegsbeleuchtung ab. Machen wir auch. Schalte die Bahnstiegsbeleuchtung. Achso, haben wir die nicht gerade wieder ausgemacht? Drücke die Taste Parksystem auf der Visualisierung. Drücke die Taste Garagieren, um den Modus wieder abzuschalten. Ah, okay. Damit schalten wir ihn auch ab. Gehen wir wieder zurück. Äh, Anlage abschalten. Wir sollen jetzt die Anlage abschalten hier. So. Und dann haben wir es wahrscheinlich geschafft, oder? Lass doch hier noch Licht ausmachen, Ordnung muss sein, Innenbeleuchtung. Feierabend. Du hast nun gelernt, wie du den Crystal Express garagierst. Viel Spaß im Winterressort-Simulator. Ja, wenn euch das Ganze, was ihr gesehen habt, gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben, da schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Falls ihr Fragen habt, auch gerne damit ab in den Kommentaren. Und wenn ihr mehr vom winterressort simulator sehen wollt, auch bei mir, bei Metalizer, dann lasst doch sehr gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Einschalten, euer Metalizer.